Was ist eine Binso-Schule? Stell dir vor, du stehst auf einem Platz vor einer Schule. Es ist eine große Schule, ein interessantes Gebäude. Bleib nun einen Moment auf dem Platz vor der Schule stehen. Halte den Blick auf das Portal. Und höre zu, was dort gelehrt wird. In dieser Schule kann man lernen, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, Herausforderungen anzunehmen, Stillstand und Veränderung zu akzeptieren. In dieser Schule kann man lernen, das Zwitschern der Vögel zu hören, den Wind auf seiner Haut zu spüren, den Himmel mal blau und mal Wolken verhangen, mal dunkel und mal sternenklar zu sehen. In dieser Schule kann man lernen zu streiten und sich wieder zu vertragen, schutzlos und beschützt zu sein zu fallen und aufgefangen zu werden zu helfen und hilfe anzunehmen in dieser schule kann man lernen zu wachsen und sich zu entwickeln sich so zu akzeptieren wie man ist manchmal stark und manchmal schwach zu sein, mal gefangen und mal frei, mal abhängig und mal hingebungsvoll zu sein. In dieser Schule kann man lernen, zu geben und zu bekommen, hilflos zu sein, mächtig zu sein, mal hungrig und mal satt zu sein. In dieser Schule kann man lernen zu lachen, zu weinen, zu trauern, wütend und liebend, ängstlich und mutig, verzweifelt und dankbar zu sein. In dieser Schule kann man lernen, seinen Gefühlen zu vertrauen, seine Gefühle zu zeigen, mit sich und anderen mitzufühlen. In dieser Schule kann man lernen, zu lieben. Nun stell dir vor, du gehst los von deinem Platz vor der Schule. Du gehst auf das Portal der Schule zu und gehst hinein in die Schule und siehst dich um. Du befindest dich mitten in deinem Leben.